Piraten. Äh, noch einmal, liebe Piraten. Mein Name ist Bruno Kramm. Ihr kennt mich vielleicht, geboren in München. Ich lebe seit 25 Jahren als Musikproduzent und Musiker. Als Beauftragter vertrete ich unsere Urheberrechtsreform in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, auf Diskussionspodien und in Printmedien. An den Protesten gegen ACTA war ich aktiv beteiligt, sei es die Synchronisation des Was ist ACTA Videos mit vier Millionen Klicks. Oder seien es auch viele Demos gegen ACTA und wir haben ja maßgeblich dazu beigetragen, dass ACTA gekippt wurde. Ich habe ich hab mich aktiv an den Protesten gegen die GEMA-Tarifreform eingesetzt und klage gerade auch gegen die GEMA und ihre unfairen Verteilungsschlüssel. Ich war Kandidat in der Bundestagswahl in Bayern, zurzeit bin ich in der europäischen Vernetzung zum Protest gegen das Freihandelsabkommen TTIP involviert und ich engagiere mich für die C3S. Wer noch mehr wissen will zu dem, was ich so tue, Tätigkeitsberichte bzw. meine Wiki-Seite im Netz, äh, mein Blog, da gibt es viel zu lesen. Ich möchte jetzt ein wenig über Europa erzählen, vor allem auch, was meine Vorstellung von Europa ist. Denn das Europa meiner Jugend war von Vorurteilen geprägt. Es war von geistigen und realen Schlagbäumen getrennt und so schwarz-weiß wie der Großteil des damaligen Fernsehprogramms. Man präsentierte dem ostdeutschen Nachbarn die systemische Überlegenheit. Dazwischen lagen unüberwindliche Grenzen aus Stacheldraht und Minen. Als ich 16 war, begann mein digitaler Wandel sehr klein, mit einer Datasette und dem Commodore 64. Ich vergrub mich in dieser Maschine und als das Internet zu leuchten begann und durch die Universitäten befreit wurde, begann meine zweite Kinderstube im Netz. Eine Welt, die auf Teilhabe, freie Strukturen und Software aufbaute. Eine Welt, die nicht nach Herkunft unterschied und mir ein Tor zum Kosmos des Wissens und des Gemeinwesens öffnete. Teilhabe an Kultur, Wissen und politische Mitbestimmung. Diese Idee entstand im Netz und findet sich wieder im Gründungsmythos unserer Partei, der Uppsala-Deklaration, die die Rahmenbedingungen für den Sprung von der alten, starren Dienstleistungsgesellschaft Europas zur offenen Wissensgesellschaft von morgen umreißt. Mein Europa von heute ist das Europa meiner deutsch-finnischen Familie. Ein Europa ohne Grenzen, ein Europa, das seine Stärke aus der kulturellen Vielfalt seiner Region bezieht. Leider ist dieses Europa auch ein Ort der endlosen Verwaltung, bis ins Kleinste, des von oben herabs, des Mangels an Mitbestimmung. Ein Europa, in dem nationale Interessen gnadenlos ausgespielt werden und Menschenrechte unter den Teppich gekehrt werden. Ein Europa, das nicht nur den netzpolitischen Anschluss verpasst hat, sondern noch nicht einmal am Start steht. Regierungen, die von der freien Welt sprechen, aber Angst vor zu viel Macht und Partizipation ihrer Bürger haben. Dienste, die sämtliche Gedanken und Kommunikation belauschen, rekonstruieren, um das individuelle Gefahrenpotenzial für das System zu berechnen. Ein scheinbarer Rosengarten, dessen äußere Mauern für viele Hilfesuchende undurchdringlich ist. Ein Europa, in dem sogar Ministerpräsidenten wie aus meinem Bundesland unverhohlen rassistisch und volksverhetzerisch Stimmung gegen die Schwächsten machen, nur um daraus nationalen Profit zu schlagen. Ein, ein Europa, in dem der Akta-Zombie unter dem Namen TTIP als Freihandelsabkommen aufersteht, demokratische Grundrechte zugunsten großer Konzerne aushebelt und sogar Fracking, Genfood und Patente auf Leben durch die Hintertür einführen will. Ein Handelsabkommen, das in den USA ganz offen als Handelsnato verkauft wird. Entdemokratisierung und Privatisierung, die Enteignung des öffentlichen Raums im Netz und überall. Die Enteignung des Gemeinwesens passiert heute in Europa tagtäglich mit TTIP, TAFTA, ESM, mit dem Urheber- und Patentrecht, mit Warnhinweismodellen, Vorratsdatenspeicherung und versteckten Loboismus auf allen Ebenen. Das muss, en muss sich endlich ändern. Nicht umsonst hat die Unterhaltungsindustrie und die Contentindustrie eine unfassbar hohe Lobbydichte in Brüssel und Straßburg. Eine Industrie, die in pervertierter Gier jede Kopie bis in den letzten Winkel verfolgen möchte. Eine Industrie, die nicht davor zurückschreckt, am Ende sogar Methoden zu nutzen, die den enthüllten Albträumen der NSA Totalüberwachung gleichen. So lauern diese Konzerne und Verbände bereits darauf, aus der sogenannten europäischen Harmonisierung des Urheberrechts, die wir als Piraten im Großen und Ganzen auch richtig finden, jetzt Dinge abzuleiten, wie zum Beispiel die GEMA im Kampf gegen Creative Commons Lizenzen. Das ist etwas, wogegen wir uns natürlich einsetzen. Ich kandidiere für Europa, weil ich den Kampf aufnehmen möchte und den Wandel gestalten möchte, weil sich das Urheberrecht nur auf EU-Ebene reformieren lässt, weil ich es kann, weil ich die Gegner unserer Reform durch meine jahrelange Arbeit persönlich kenne, weil ich ihre Strukturen und Strategien aus dem FF kenne. Ich kandidiere, weil ich will, dass wir TTIP genauso niederschmettern, wie uns das schon einmal als APO mit ACTA gelang. Ich kandidiere, weil Freihandel nicht an den Menschen vorbeigeschehen darf, weil ich will, dass meine Tochter in einem friedlichen Europa der Solidarität und nicht in einem Überwachungsstaat groß wird. Sie soll groß werden in einem gemeinsam von den Bürgern verfassten Europa. Unsere so oft gescholtenen, vor allem in unseren eigenen Reihen, so oft gescholtenen Kernthemen sind das Skelett einer neuen postmateriellen, sozialliberalen und progressiven Gesellschaftsordnung. Ich glaube, wir haben das manchmal noch nicht einmal selber bemerkt. Für ein Europa, in der das freie Kopieren genauso selbstverständlich ist wie Bildung und die Abwesenheit von Angst vor sozialem Absturz und Ausgrenzung. Dafür, dafür braucht es starke Kommunikatoren und Vermittler, Menschen mit Mut und Stimme. Ich glaube, echte Piraten. Ich stehe bereit und brenne für diese Aufgabe mehr denn je. Ich danke euch.